Hallo, meine Freunde und Pokéden zu einer neuen Folge von Plätze gegen Zombies. Letzte Folge sind wir sehr weit gekommen. Wir haben so viel gemacht. Und vielleicht haben wir in dieser Folge sogar die ganze Reihe? Wer weiß. Wir machen aber auf jeden Fall weiter mit reihenweise Zombie-Kreise. Haben wir eine Folge gesehen, wie es gespawnt ist? Oh, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Nur so, das war's mit der Folge. Na, Spaß. Äh. Okay, ich mag die Idee. Die Idee ist nice. Die Idee ist richtig episch, Mann. Alter, das ist so nice. Mm. Nur einer? Ah, nee, die ganze Reihe. Wollte ich schon sagen, nee. Warum habe ich die jetzt gekauft? Das war dumm von mir. Was? Ist das ein Zombie für die ganze Reihe? Oh. Das ist mir gar nicht aufgefallen, warte. es hey, das ist voll lustig und nice. Ne? Ja? Aber es geht ja richtig ab, ey. Ey, ey, ey. Das gibt's aber nicht ja? Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Zasch. Ich könnte hier noch welche hinpacken, aber ich krieg nichts. Ich krieg nichts mehr. Und das war dumm, aber egal. Ja, wo vielleicht war das noch nicht so dumm. Da also, kann ich mal eine neue Samenpakete bekommen, ja? Dankeschön, Neues. Interessant, interessant. Nein! Ihr seid doch scheiße. Nein, das, ich ich hasse diese Schaufel. Die funktioniert nie richtig. Funktioniert nie, wie sie soll. Oh, nein. Äh. So. Hey, halt Stopp! Boah, hier geht's aber richtig schnell. Das geht richtig schnell. Oh, was? Nein, das explodiert. Oh, das kann doch nicht dein Land sein. Bring die Schweine doch mal um, Mödel. Oh, jetzt gibt's auch einen Maulmann. Piu, piu, piu. Oh, wie viele Melonen! Uh, uh, uh. Oh, das ist so ein Schild. Ja, der hat mir auch in den Kommentare geschrieben, dass das selten ist, dass sie manchmal halt andere Sachen in den Händen haben. Das ist selten. Ich hatte mal Glück, dass einer... Äh, ich glaube, das war die letzte Folge oder so. Oh, das ist nice. Oh, nice. Oh, das ist nicht nice. Oh nein, nicht nice. Oh. Dass einer so einen Zombie in der Hand hat, und das soll es richtig selten sein, dass sowas passiert. Oh, Lucky me, ne? Ja, die hey, ja. Ach so, die schießen ganze Reihe. Da würde ich mir denken können. <lacht> Hier ist es knapp. Es wird ziemlich knapp. Hier ist richtig viel los. Äh, Schaffen wir das? Wesen mit. Nicht die Leitern. Die machen wir alle kaputt Mama, alles kaputt. Kann ich den auch schon mal wegmachen? Nein! Nein! Was soll das denn hier? Kälte okay, da! Wow! <lacht> also... Seht ihr das? Natürlich seht ihr das. Was ist das für eine kranke Kacke hier? Was ist ja krank? Hier hab mal eine Schinischote. Ist das Ja! Geil! Das war's. Ja, das war's. Ach komm, das ist doch krank. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. So, Leute. Ich habe einen anderen Plan. Ich kaufe den hier. Das ist genauso wie der Rasenmäher, aber halt fürs Dach. So. Ja, das wird cool, wie immer. Ich raste sonst noch richtig aus. Ich habe jetzt diesen Modus noch mal wie drei, vier Mal gemacht. Ich habe es immer wieder verkackt. Ich hatte immer wieder bessere und bessere Strategien. Und ich schaffs es einfach nicht. So, jetzt mache ich es mit dem Dachreiniger oder was auch immer das war. Der sollte für immer bleiben. Soweit ich weiß. Genau, kommt da kommt er. Ohne den weiß ich nicht, wie ich es sonst schaffen soll. So, ich mache hier so eine kleine Speedrun-Montage oder sowas. Ich, ich will damit sagen, ich spule einfach mal eben ein bisschen vor. Dann sehen wir uns gleich wieder oder so. Das auch. Okay, cool. Als ob! Als ob! Nein! Was macht ihr denn? Ach komm, hört doch auf mit der Kacke! Junge, das ist doch echt nicht cool. Jetzt muss ich den benutzen. Und wenn da einer durchkommt, dann ist wieder alles weg. Wenn da wirklich wieder einer durchkommt da ist eine Leiter drauf. Fucking shit! Ben, ben, ben. Ja, wuh, ist schon verglückt. Ist immer schlechter als vorher mal? das gewesen hier. Ja, oh man, oh man! Oh man! Oh man! Oh das war's? Jetzt macht wir wieder komplett. bringen ja, bringt mir jetzt nichts. Ja, das bringt mir jetzt auch nichts mehr, weil der wird auch. Nicht, aber ich schaff's trotzdem nicht. Das ist zu krank. Nee. oder warte! LOL, was, der keinen den Kill? Holy, vielleicht schaffe ich's doch? Ich weiß es nicht. Kann ich's schaffen? Ist es möglich? Gib mir was Gutes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dann sind die Dinger es doch weg gewesen zu kaufen oder? Oh, oh, packt das irgendwo hin. Nee, egal. oh mein Gott, oder dieses Ding? Ich, ich, das war die schlechteste Runde, die ich hier hatte. Aber der Dachreiniger hat mich gerettet. Oh, Leute, kauft euch den dann wird's einfacher. <lacht> man, ich habe jetzt das, das ich könnte alle meine Felsen eine ganze Folge reinpacken. Das ist so lange habe ich jetzt gebraucht für dieses eine Level hier. Oh mein Gott. Oh hey, Debbie Dave, sind wir da schon wieder hier? Ich dachte, wir haben gerade den Modus durchgemacht. Was soll ich denn dann für die kaufen? Tja, Leute, der Modus danach, den habe ich jetzt schon wieder so lange gespielt. Na gut, ich habe nur noch zwei, drei Runden gespielt, nicht mehr. Ich habe gemerkt, das ist auch kacke schwer. Und die wollen, dass man die ganzen Dinger hier kauft. Dann kaufe ich es halt, Mann. Hier, Schlittenfahrt. Ja, man sieht auch schon, ich habe hier verkackt. Neues Spiel, bitte. Hier sieht man es erstmal. Okay. Es kommen nur normale Zombies irgendwann. Es kommt hier im Wasser was. Und es kommt hier halt so ganz viele Schnittendinger. Denkt man sich so, okay, wird wahrscheinlich nicht schwer, weil es sieht ja wenig aus. Aber Leute, das ist schwer. Ich weiß nicht genau, was dieser Poolreiniger macht. Aber ich hoffe, das war der Kauf wert für die 1K. Ähm, was wir brauchen, ist die hier. Bombe wäre ganz gut. Die brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Ja gut, können wir eigentlich auch gebrauchen, oder? Für die Geldpflanze können wir also ja, für die Ringelblume haben wir eh keine Zeit. Oh, was brauchen wir noch? Was können wir noch gebrauchen? Eigentlich den hier, oder? <lacht> Ich bin überlegen, Jalapeno oder Hochweinus. Ich glaube jalapeno. Für den Notfall, ich meine, ich glaube klar habe ich die Bombe, aber trotzdem. So, was jetzt passieren wird, okay, keine Ahnung. Warte, was? Das ist nur für das hier? Ich hatte das für alle. Warte, was macht der denn überhaupt? Egal, ich werde auf jeden Fall erklären, was passiert. Auf jeden Fall, vielleicht merkt man es schon. Also jetzt gleich wird man es merken. Die Aufbauphase die dauert viel länger. Ja, und das viel länger ist für mich immer noch zu kurz. Das ist so krass. Jetzt, jetzt kommt alles. Das wird jetzt alles so schwer. Das ist... Wow. Wir haben jetzt gleich vier Wellen. Voll mit ganze Zeit Schlitten und was weiß ich. Alles vollgespannen von, von den Viechern halt, ja. Ich sollte eigentlich die Blumen am besten hier reinpacken. Weil ich brauche den Platz. Ich brauche den Platz. Ich brauche den einfach. Ja, doch, da packen wir einfach sowas hin und dann... Haben wir den schon aus dem Weg? Das wird gleich dafür kaputt gehen, aber okay. Die kommen nicht so oft vor wie diese anderen roten Schlittilie-Viecher Da kommen vier Zombies auf einmal direkt hier vorgespawnt. Das ist. Nein! Wieso? Das ist so krank! Ehrlich. Wir haben nur diese vier Plätze hier. Überall. Ich sag euch, Leute, da. Okay, oh, wir haben dafür viel Glück diese Spacken-Zombies, die kommen noch nicht. Oh, Glück, Glück, Glück. Da haben wir aber Glück gehabt. Okay, was machen wir jetzt? Oh Gott, nice, nice, nice. Oh, viele Sonnenblumen wir schon haben. Aber ich werde die gleich wegmachen, falls hier einer kommt. Also falls. Da kommt da schon, der Erste. Kommen einfach so vier Zombies auf einmal hierhin gespawnt. Da unten auch. Gosh. Vielleicht. Das weiß man jetzt schon, wieso ich das so schwer finde. Ich weiß nicht, was ich jetzt zum Schutz nehmen soll. Äh, hier sowas. Das fest. Da oben kommt noch einer. Seht ihr das? Oh Mann. Was mache ich jetzt? Das fragt man sich so. Hm? Das, ich habe schon verkackt. Schon ja, die kommen nämlich durch jetzt. Oh, Mann, selbst obwohl ich Platz hatte, obwohl ich Platz hatte, ich hatte Platz. Das hat nicht gereicht. das hat ich nicht gereicht. Vielleicht zwei von das ist das besser. Ich weiß es nicht. so dann so vielleicht. Ja, natürlich. Um jetzt kommt der doch eh durch. Oh, Ich hau ab. Ich bin frustriert hier bei diesem Modus. Ich hasse ihn. Was? Ich wollte nicht rauslegen. Nein, nein, Ich wollte mir. Nee. Nur. Du noch wundest. So, zack. Doppelblume. Könnte nützlich sein. Okay. So. Okay, das passt, das passt. Okay. Ich werde jetzt wahrscheinlich etwas in ihr reden, weil ich am überlegen bin. Oh, ich habe keine Ahnung, wie viele folge eigentlich folgen wird. Ich, ich, das ist so viele Aufnahmen, die Aufnahmen, die ich gerade habe. Das will ich alles irgendwie zusammenschneiden. Gosh. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist nicht dein Ernst, oder? Das ist doch nicht deren Ernst. Pfff, <lacht> wir da einen. Oh, da kommt einer. Dann zieh mit dir mal weg hier. Hau mal ab, du. Ah, das, das passt schon. Okay. Oder? <lacht> Vielleicht passt doch nicht. Nein, nicht du. Habe ich deine Erdnuss hingepackt? Wieso bin ich so dumm gewesen? da deine Erdnuss hingepackt? Was ist falsch mit dir? Ja, ich wird sterben. Ach, klar, Mann. Oh, no. Okay, danke schön. Okay. Jetzt muss leider die Erdnuss verrecken, weil ich so dumm war. Und der, was mache ich mit dem? Ja, äh, weg mit euch. Oh Gott, nein. Haut ab. Nein, da unten, da unten brauche ich was. Egal, ich mach so. Ich habe jetzt keine Zeit für die. Äh, so, gib mal hier weiter Sonnenenergie. Dankeschön. <lacht> Gosh. Wir sind aber schön am Nanschen, oder? <lacht> Bam! Guckt euch das an. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 eigentlich haben wir. Oh, nice. Ja gut, dann ich eigentlich auch Das einzige Problem ist jetzt nur, dass ich halt ewig la lange laden hier, die Dinge. Vielleicht könnte ich es schaffen. Oh, das ist ja echt lange der Modus hier. Keine Ahnung, warum ich die jetzt gekauft habe. Jetzt im Mittler- und sehe ich das. Lohnt sich eigentlich gar nicht. Aber hey, dann kann ich zumindest sagen, ich werde alles im Spiel kaufen, was man kaufen kann. Banane. Banane, heiße Bananen sind weg. Bam! 2, 4, 6, 8, 10, 11. Oh ja, Mann. Aber oh, den mach ich gleich weg, sobald hier einer kommt. Aber hier bisher ist also, noch keiner hier. Komm, das los. Hier Bist Kommt der eine noch? Mmh. Ja. Na, halt, heiß, heiß. heiß, scheiß. So, aber jetzt. Oder? Oh, warte. Äh, passt. passt. Passt. Ja, passt. Aber machen wir den mal zumindest mal weg. Dann können wir hier schon mal konzentrieren. Falls hier einer kommen will. What? Okay. Das ist zu viel. Das geht mir zu weit, ja. Okay, weg. Was ist denn hier los? What? What? Boah, Bams, Alda. Bams, bams, bams. Zack. Zack. Wow. 2, 4, 6, 8. 10, 11, jetzt aber, ja gut, es ist wieder 11, aber, trotzdem, oh man, ich glaube, jetzt habe ich oh, die nächsten, oh, ich, die... mittlerweile habe ich gar keinen Bock mehr auf die Minispiele, die sind so schwer jetzt, God, oh mein Gott, warum wird das alles so schwer, jetzt brauche ich unten auch ein paar, schießen so, geh mal weg hier, Ich muss jetzt erstmal hier unten, dass ich die hier wegbekomme. Was werden da jetzt? Weg hey. hier, hey, hey, hey. hau ab. Okay, jetzt glaube ich, schaffe ich es. Muss halt auch üben, so. ne? Muss mal alles üben. Schauen wir auch. Okay, Jetzt haben wir zwölf. Okay, der muss aber echt lange. Ich werde nach diesem Modus noch mal kurz einen Cut machen und gucken, wie lange die Folge ist. Weil ich habe keine Ahnung. Ich hab echt keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was ich zusammenschneide und was nicht. Ich glaube, ich schneide aber die meisten Fels einfach raus und ich packe nur dieses, das Endergebnis rein. Wird ja auch, glaube ich, sonst zu langweilig, oder? Oh, nice. So, muss war. Ups. Oh, Mann, ich kriege mal raus. Ah, Jetzt kommt das schon wieder. Das hatten wir doch schon mal, ey. Lass es jetzt. Oh. Boom, da ist er raus. Da kommt noch einer. Ey, hau ab! Niemand kann. Mich ich hätte nicht mal eine Münze für den. Das ist denn sowas. Dann werde ich ja noch einen nicht reinpacken Ach du, hau ab, ey. Macht dich. Ah, so, das nicht kaufen, Leute. Das lohnt sich eigentlich gar nicht, habe ich gemerkt. So, aber jetzt schaffe ich es. Der Anfang wirkt, wirkt schwer. Aber oh Gott, kann auch das sein, dass man so viel verliert wie ich? Aber danach wird man es, denke ich mal, auch schaffen. Dann wird es, glaube ich, auch wieder gehen. So, weg mit euch. Was ist denn hier los, Alter? Was ist da los, ey? Das sieht gar nicht gut aus. Ich gehe gar nicht mehr raus. Okay. So ein Dupinato da vielleicht... Na gut, wahrscheinlich eigentlich nicht, oder? Meine Taktik war wahrscheinlich nicht die beste, aber hey! Es klappt! Ich glaube, ich spur' aber jetzt mal vor. Weil ich glaube nicht, dass irgendwas Spannendes passiert, oder? Zwei Wellen. Was soll denn jetzt noch Spannendes passieren? Kommt immer das Gleiche. Nur halt, dass es mehrere Leute sind. Irgendwie langweilig. Na. Eventuell. Tule ich vor. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht, was. Lichter da. da das ist nicht. Groß passiert ja eh nicht. Boom. Ja, passiert einfach nichts. Bäm, Multikill. Zack, okay. Oh, da unten geht aber richtig Spaß ab, du. Okay, da, Oh Gott. Hallo, ich brauch was zum. Äh. Ja, das ist so eine Sonnenenergie, sogar. Ich hab so viel Sonnenenergie, Mann. Da liegt sie nicht mal. Oh Gott, Bombe, Bombe! Leg noch auf! Ich brauch die Bombe schnell! Auch ein Anahu-Manöver! Schnell! Drei, zwei, eins! Oh, oh nice! Ja, gut, ihr passt alles. Das ist grad nicht knapp. Knapp, knapp. Knapp. Knapp. So, sprechen wir die hier hinten schon mal. Ich brauche eine One-Up. Ich brauche eine One-Up. Eine 3, 2, 1. Oh, es ist neu. Komm, jetzt haben wir ab hier. Kein Pop auf euch. Lang, lang, Jetzt kommen die nochmal. Na, geht natürlich nicht. Egal, nicht so schlimm, denke ich mal. I don't really know. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. So einer da oben. Ja, was mache ich mit dem? Das gleiche. So. So, komm, mach, gib mir die letzte Welle, gib mir die letzte Dröhnung rein. Bam, und dann war es das hier endlich mal. <lacht> der, der explodiert sofort. Boah. La la la la la einfach keine Chance gegen mich. Oh mein Okay, dann Geld hinterlässt da, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, oh mein Gott. <laughs> Mach ich weg, mach einen neuen rein, pass, spender sein. Den mach ich weg, neuer rein, spender sein. Äh, schon. Was kommt jetzt? Der, der gleiche Scheiß, nochmal. Wer hätte gedacht? Ey, hey, hey, hey, hey, komm mal mit du. Hier. Willst du was? Vielleicht lasse ich dir einfach da durchkommen. Ich will mal sehen, was das, was das Ding eigentlich macht. Wisst ihr? Ja komm, lass wir die mal durch. Ich will mal sehen, was das Ding ja macht, oder? Weiß es nicht. Soll ich? ich nicht? Ja, oder? Das ist noch mal ein wenig. Komm lass mich ihn durch. Komm komm mal durch hier. Wissen. einfach mal hier durch. hallo doch nicht. Verarscht. Komm, ihr das mal jetzt aber durch. Ich will mal sehen, was das Ding jetzt macht. Krieg ich mehr Geld, weniger Geld. Ich will sehen, was das macht. Was also hatten wir eigentlich vorher hier irgendwas? Egal. Habt ihr auf jeden Fall gesehen, was das Ding macht und kriegt jetzt weniger Geld. Aber egal! Habt ihr das zumindest euch zeigen können? Juhu!